Gen 1, 1 Am Anfang schuf Gott Himmel, und in Gen 1, 2 Und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Gen 1, 3 Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gen 1, 4 Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht. Von der Finsternis. Gen 1, 5 und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da war Abend und Morgen der erste Tag. Gen 1 6 und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern. Und die sei ein Unterschied zwischen den Wassern. Gen 1 7, da machte Gott die Feste, und schied das Wasser unter der Feste. Von dem Wasser über der Feste. Und es geschah also. Gen 1,8 und Gott nannte die feste Himmel. Da ward aus Abend und der andere Tag. Gen 1, 9 und Gott sprach. Es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an. Besondere Hörter, dass man das Trockene sehe. Und es geschah also. Gen 1, 10 und Gott nannte das Trockene Erde und die Sammlung der Wasser. nannte er mehr. Und Gott sah, dass es gut war. Gen 1, 11 und Gott sprach, es lasse die Erde aufgehen Gras und Kraut, Gr dass sich besame und fruchtbare Bäume, da ein jeglicher nach seiner Art Frucht trage und habe seinen eigenen Samen bei sich selbst auf Erden. Und es geschah also Gen 1, 12 und die Erde ließ aufgehen Gras und Kraut, das sich besamte. Ein jegliches nach seiner Art und Bäume. Die der Frucht trugen und ihren eigenen Samen bei sich selbst hatten, ein jeglicher nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gen 1,13 der Ward aus Abend und morgen der dritte Tag. Gen 1,14 und Gott sprach: Es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Gen 1,15, und seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen. Auf Erden. Und es geschah also. Gen 1,16, und Gott machte zwei große Lichter. Ein großes Licht, das den Tag regiere, und ein kleines Licht, das die Nacht regiere, dazu auch Sterne. Gen 1,17, und Gott setzte sie an die Feste des Himmels, dass sie schienen. Auf die Erde. Gen 1.18 und den Tag und die Nacht regierten und schied Finsternis und Gott sah, dass es gut war. Gen 1.19 der Wart aus Abend und Morgen der vierte Tag. Gen 1.20 und Gott sprach, es errege sich das Wasser mit webenden und lebendigen Tieren und gewügeln Fliegen auf Erden unter der Feste des Himmels. Gen 1.1 und 20. Und Gott schuf große Wallfische und allerlei Getier das und webt davon, das Wasser sich erregte, ein jegliches nach seiner Art und allerlei gefiedertes Gewürgel, ein jegliches nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Gen 1, 22 und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch und erfüllt das Wasser im Meer. Und das Gefieder mehre sich. Auf Erden. Gen 1, 23, da ward aus Abend, und morgen der fünfte Tag. Gen 1, 24, und Gott sprach. Die Erde bringe hervor lebendige Tiere. Ein jegliches nach seiner Art. Vieh, Gewürm und Tiere auf Erden. Ein jegliches nach seiner Art. Und es geschah also. Gen 125 und Gott machte die Tiere auf Erden, ein jegliches nach seiner Art, und das Vieh nach seiner Art, und allerlei Gewürm auf Erden nach seiner Art, und Gott sah, dass es gut war. Gen 1:26 und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen, über die Fische im Meer, und über die Wügel unter dem Himmel, und über das Vier, und über die ganze Erde, und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Gen 1, 27 Und Gott schuf den Menschen ihm, zum Wilde, zum Wille. schuf er ihn, und schuf sie einen Mann und ein Weib. Gen 1, 28 Und Gott segnete sie, und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und Mehret euch und füllt die Erde, und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, und über die Wügel unter dem Himmel, und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Gen 1,29 Und Gott sprach, Seht da, ich habe euch gegeben allerlei Kraut, das sich besamt, auf der ganzen Erde, und allerlei fruchtbare Bäume, die sich besamen, zu eurer Speise, Gen 130 und allem Getier auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel. Und allem Gewirren, das da lebt auf Erden, das sie all allerlei grünes Kraut essen. Und es geschah also Gen 131 und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe da. Es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Gen 2 1 also ward vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Gen 2.2 2 und also vollendete Gott am siebenten Tage seine Werke, die er machte und ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken, die er machte. Gen 2.3 und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn. Darum er an demselben Graut hatte von allen seinen Werken, die Gott schuf, und machte. Gen 2,4 also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind. Zu der Zeit, da Gott der HR Erde und Himmel machte. Gen 2,5 und allerlei Bäume auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und allerlei Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der HR hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und es war kein Mensch, der das Land baute. Gen 2.6 Aber ein Nebel ging auf von der Erde und feuchtete alles Land. Gen 27 und Gott der H er machte den Menschen aus einem Erdenklaus und er ließ ihm einen den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward. Der Mensch eine lebendige Seele. Gen 2.8 und Gott der H pflanzte einen Garten in Eden gegen Morgen und setzte den Menschen hinein. Den er gemacht hatte Gen 29 und Gott der H Er ließ aufwachsen aus der Erde Allerlei Bäume Lustig anzusehen und gut zu essen Und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum Der Erkenntnis des Guten Und Bösen Gen 210 und es ging Aus von Eden Ein Strom zu wässern Den Garten Und er teilte sich von Da in vier Hauptwasser Gen 2.11, das erste heißt Pison, das fließt um das ganze Land Hevila. Und da selbst findet man Gold.